was hat der drauf? Oh Gott. Das ist immer schlimm gegen neuen BM und man weiß noch nicht, was der macht, ey. Ja, okay, das ist nichts neues. Der sieht aber cool aus. Äh, äh. So, er ja. Ich dachte, der wollte jetzt fliegen oder so. was? Keine Ahnung, der ist ein bisschen bei oh, mich, mich zu schießen, ihr Pisser. Äh, oh Gott, oh Gott! Oh, der bewegt macht den! Dabei. Ah. Der macht, der bewegt sich auch noch dabei! Der wird nicht auf einer Stelle stehen! Der rutscht hier übers Eis, der Pisser! Ihr blöde Spucker, geht mir nicht auf den Sack, ey! Meine Fresse! Oh Gott, oh, oh Gott! Oh Gott! Okay, ich hab nur einen, damit. ist ein Schaden genommen ey. Oh, zum glück ist keiner gestorben ey. Oh, ich bin aber mit frieren sehe ich gerade dann geht so fackel daniel ich muss erstmal jemand nehmen for <lacht> ähm, hilfe Ja, ich schießt ja schon auf dich irgendwie bringt das nichts dann bleib hier mehr. Was soll ich denn machen, ey? Was soll der Scheiß? Ich sehe keine Markierung, das ist ein Eisbock. Du bist ja nicht mal ganz da drin, ey. Nee. Die unteren Dinger hier, die aus dem Boden kommen vielleicht. Ich schieße da schon da drauf, aber wenn, wann geht denn das mal kaputt, ey? Muss seinen Schaden zahlen irgendwie sowas? Nein. Ich sehe, wie was absplittert, aber ich weiß nicht, ob das nur der Boden ist oder ob das ein Eiskristall ist. Was? Ah, ich brauche einen neuen Controller, verdammt. Ah, jetzt fühl ich auch so. <lacht> no, ja klar, wir können jetzt nicht mehr weitergehen. Wir können uns nicht von alleine befreien. Was das für ein Kack? ist Ja. Okay. Ja. Yeah. Nervenkitzel, deine. Was hat denn für ein Müll? Ich brauche ein Gummibärchen. Der höchste Gericht ist total verstört und enttäuscht. Es braucht ein Gummibärchen. Ich hab' gleich. Ah, oh. oh, Der ist in meine Mine reingerannt. Ich bin eingefroren. Ich auch. War ist das? denn noch ins wasser man was jetzt schon wieder <lacht> ja, wie nimmt man das noch mal ne? wenn wir die effekte auslösen dann werden wir uns damit auch. So. ja okay, so ja ja. ja ich auch und zwar alle egal wer jetzt was auslöst also okay, das schon direkt neue Viech. der Biber! Ja. Ja, das wird, wir wissen schon wieder nicht wie der sich bewegt ey. But, ich bin ausgewichen. Okay, ja der bewegt sich ganz schön schnell. So, oh, wenn wir hier stehen. Den letzter kann ich auch, oder? Ich weiß es nicht, wollen wir mal nicht hoffen. Nee, legt sich nicht auf. So. ja, ich muss diese kritische Trefferfähigkeit annehmen. Okay, ja, oh Gott. Ich... Was? Ich, ich, ich war, ich wollte hier lang schon. Warum müssen wir erst da lang und dann da lang? Was soll der Scheiß? Das war Das habe ich vorhin auch gemacht beim ersten Mal. Gewalt. Ja, aber ich stehe da auch, ey. 2%, 2 Angestaden-Bonus, egal. Geil. Man. Ah, Mann! <lacht> <lacht> das ist verwirrend. Nein, ich bin fast aufgetaucht, glaube ich. Ich bin eingefroren. Nein. Ja, irgendwie schaffen wir das nicht. Ach, warum ist hier nur einer. Ja. Ah da. Wo sind wir? Ah. Wo ist denn Weil ich sehe gar nichts. von ah, Bei mir war gar nichts hier für eine Minute. Ja, bei mir war nur der eine da. Ey. irgendwie kämpft er dagegen gar nichts bei mir. Ich habe da nur gegen die Luft. Was ist ich weiß auch nicht, was dein Spiel für Probleme hat, ey. Der andere ist Schockklau, der schießt mit Blitzkugeln, pass auf, der schießt da. Hallo? Kugeln. Ja, die Kugeln, die sehe ich, aber. Das Spiel ist bei mir nicht da. Das freut mich dann. Ey. Ich war, du hast ein sehr fannes Spiel da, ey, ganz ehrlich. Ich sehe nur die Eule hier. Ja, ganz stolz. Haben die sich jetzt gegenseitig gerammt, die <lacht> Bei mir sind die gerade kollidiert, ey. Ist das bei mir unsichtbar? Sagen so, wir, mache ich jetzt. Ja. Ich Schau, Schau mal hier hin. hin. Bin ich nah dran? <lacht> ja, wo ist da es? Ich kämpft, hab keine der Ahnung. Der, der kämpft gegen unsichtbare Dämonen vor. Weißt du, wie das ist, wenn du in, in der Disco bist und die coolen Kids tanzen, und dann eine Opfer am Laugen mit tanzen mal zahlen. Da ist, es. <lacht> der ist <tot. lacht> Wenn der eine uncoole Kid mit <lacht> den coolen Kids abhängen <lacht> will. <lacht> <lacht> bin ich nah dran. <lacht> ich bin eingefroren. Wir sind alle eingefroren. Wir <lacht> sind not passiert. You lost this battle, not the war. Your airship is inbound. Okay, cool. orangene Kugeln, ah, um die früher Okay, wieder Kugeln. Okay, so weit waren wir noch nie da. Das ist schon mal gut. Kannst ein Kerb in dein Bettpfosten machen. er satt so Viech, ne? Weiß ich nicht. bist du jetzt nicht noch zweier Kombi kommen? Ich hab ja. das in der Eskalation immer, dass immer zweimal zwei, zwei Viecher kommen. Ja. So war das jedenfalls vorher. Ich weiß was das nicht. Nee, ich komme, kommt noch zwei. Stimmt. Ich will es auch nicht wahrhaben, aber es ist leider so. Oh Gott, das war knapp. Oh mein Gott. Da? Ja, das ist Schwart und äh, Drask. Oh, super. Das kann irgendwas mit seinem Schwanz machen, glaube ich. ich muss aufpassen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ah. Okay, es gibt, zwei, es gibt hier zwei Fackeln. Tail, please. Äh, Ja, äh, Nein. Hm. Schwanz, bitte! Ey. Ich bin schon froh, was ich brauch, erledigen. Ich bin fast eingefroren. Ah, der ist gesprungen, Okay, der eine Typ macht irgendwie die Säulen hier kaputt. Damit der sich da nicht daran hängen, nämlich noch mal so ein Ding, so ein Mast. Sehr gut, Daniel. Du bist ein guter Junge. Ja. Auch egal, was deine Eltern sagen. Ah. Äh, äh, der hat der meine Störung. Was war das? Der hat der so weggeblasen. Der hängt sich an die Säulen da oben. Ja, okay, ich verstehe. Wo ist der? Ist der hier unten da? hat jemand 20.000 schaden gemacht, ey. Nein. Ich krieg hier kaum von dem Kampf mit, ey. Ah, daneben, scheiße. Wart, wir sind mal nicht nach hinten gezogen. Der macht so einen Strahl und dann wird irgendwo hingeschleudert. Au, oh, und das hat natürlich einen Schaden gemacht. Komm, ja, verwunde irgendwie, was. Ja. Mein Gott, der sieht auf ein Pokémon jetzt, ey. <lacht> Oh, das sieht doch ja schmerzhaft aus. <lacht> oh, Gott. Zum Glück bin ich noch gerade hier im letzten Moment ausgewichen. Oh oh er brennt, ja. Ich die geschütze Gut gemacht. Oh, der hat den Eskalationsschub. Oh. Ja, hier gilt auch für uns. Ja. Mich anzugreifen bringt nichts, Kollege. im weiter. Mach irgendwas. Oh, Dankeschön. Ja, der Baby. Ich weiß nicht, ob wir den nicht diesmal schaffen. <lacht> das knapp werden. Ah. Ah fuck. Ich bin gleich weg. Der ist jetzt schon weg. Der ah! Ich geh da rein. Ah, wo bin ich? Wo bist du? Ah. Ah. Oh Gott! Ich weiß nicht, wo du bist, da ich sehe nichts. Ich bin hoch in der, der Luft. Name, oh, dein Name ist, Gott. Dein Name, dein Name ist irgendwie weg. Ja, ich bin gerade hoch in die Luft geflogen. Jetzt komme ich wieder runter. Ähm, ah. Hilfe! Warte, ich komme wieder. Ich bin in der Luft eingefroren. Warte, da komme ich. Warte, da komme ich. Da bin ich. Jemand hat den Mast genau hier einplatziert. Sehr gut. Da ja, ist jetzt ja. abgelaufen. <lacht> <lacht> was war das? Ey? Ich habe meinen Sprungangriff ja, meine eingesetzt und dann bin ich einfach voll da oben ist in die Luft katapultiert worden. Ey. Ich bin ist durch die ganze du Welt geflogen. Ich was du für Probleme hast. <lacht> bin durch die Welt geflogen. Mach so mal anderes als fliegen. Ey. <lacht> Hat irgendjemand einen Mast? Ja, aber die benutze ich jetzt noch nicht. Oh Gott! <lacht> Dann habe ich gesehen. Voll dicke Ding ist da runtergefallen. Ne? Ich weiß, das hat ja vorhin auch gemacht. Warum lebst du die wieder ich oder? Das auch mehr. So sind sie betroffen oder irgendwie so. Okay, ich habe gerade ein bisschen runtergekühlt. Okay, da hat einer ein Mast eingesetzt. Er ist tot. Oh, war schon ein bisschen eher verdient für dich. Yours, ja. Okay, wieder an level cool. Jetzt sind wir voll die Pros. Ja. <lacht> <lacht> ja, der ist unterwegs, sehr schön. Na ehrlich, ohne mich hätten hätte ihr das niemals geschafft. GG. Ja. Vandana, <lacht> du Alphabet? Jetzt halten die dich für irgendeinen ignoranten Deutsch. GG. Oh, musste, musste das sein. <lacht> ja.